Willkommen zum Tutorial Bestellen, Vormerken und Verlängern, der Universitätsbibliothek Erlangen-Nürnberg. Wenn Sie den Katalog der Universitätsbibliothek aufgerufen haben, wählen Sie zuerst den Standort aus, an dem Sie bestellte und vorgemerkte Medien abholen möchten. Zwischen der Hauptbibliothek und den drei Zweigbibliotheken gibt es einen Zweigstellenleihverkehr. Ausgeliehene Medien können nur dort abgegeben werden, wo diese auch ausgeliehen wurden. Die Teilbibliotheken nehmen nicht am Zweigstellenleihverkehr teil. Wenn Sie dort momentan entliehene Medien vormerken möchten, wählen Sie die entsprechende Teilbibliothek als Abholort aus. In diesem Beispiel wählen wir die TNZB als Abholort. Wir starten eine Suche im Feld Titelwörter nach dem Titel Grundwissen Immunologie und wählen dann einen Treffer aus. In der Detailansicht werden alle Exemplare des Titels aller Standorte der Universitätsbibliothek angezeigt. Ist ein Titel in Ihrem ausgewählten Abholort frei zugänglich, wird der Hinweis »Ausleihbar bitte selbst am Regal abholen« angezeigt. Die Signatur gibt den Standort im Regal an. Weiterhin sehen Sie hier, welche Exemplare gerade entliehen sind, wann das jeweilige Exemplar wieder in der Bibliothek erwartet wird und ob es bereits Vormerkungen gibt. Entliehene Exemplare können Sie über den entsprechenden Link »Entliehen bis« vormerken. Nun melden Sie sich mit der Nummer unter dem Strichcode auf Ihrer FAU-Card bzw. Ihres Bibliotheksausweises an. Falls Sie Ihr Passwort vergessen haben, können Sie es hier auch selbst zurücksetzen. Bestätigen Sie anschließend die Vormerkung. Falls alle Exemplare entliehen sein sollten, können Sie auf den Reiter Bestellung Verfügbarkeit wechseln. Hier ist die Vormerkung nicht an ein bestimmtes Exemplar gebunden und Sie erhalten automatisch das nächste wieder verfügbare Exemplar. Medien aus anderen Standorten können Sie über den entsprechenden Link bestellen. Nach der erfolgreichen Bestellung wird Ihnen angezeigt, ab wann Sie die Medien abholen können. Für die Abholung haben Sie eine Woche Zeit. In Ihrem Konto erhalten Sie einen Überblick über die Medien, die Sie entliehen, bestellt oder vorgemerkt haben. Hier sehen Sie, bis wann und wo Sie die Medien wieder abgeben müssen. Sie können die Medien mit grünem Hinweis entweder einzeln verlängern oder über den Button Ausleihfristen verlängern auch alle auf einmal. Achten Sie anschließend bei der Bestätigung darauf, ob alle Medien tatsächlich verlängert werden konnten oder ob einzelne nicht verlängerbar waren. Beachten Sie auch, dass sich die Leihfrist von bereits verlängerten Medien verkürzen kann, wenn diese von anderen Personen vorgemerkt werden. Nachträgliche Verlängerung von bereits abgelaufenen Leihfristen sind nicht möglich. Sobald eine Leihfrist überschritten wurde, können Mahngebühren auf Sie zukommen. Wenn Sie nur schnell Ihr Konto einsehen oder verlängern möchten, geht es auch direkt über die Homepage der OB. Ein Abholort muss trotzdem ausgewählt werden. Wenn Sie noch weitere Fragen haben, erhalten Sie jederzeit Hilfe bei unserer Online-Auskunft.